Können künstliche Intelligenz oder autonome Systeme überhaupt vom Menschen lernen? Sind wir das passende Vorbild dafür? Ob wir das passende Vorbild sind, das wage ich nicht zu behaupten, aber ich glaube im ersten Schritt werden sie von dem lernen, was die Menschen schon gemacht haben, aber dadurch sind sie auch limitiert auf das, was die Menschen schon gemacht haben. Viel spannender ist es, wenn die irgendwann ohne den Menschen, und ich glaube, das sind wir ja schon, äh, so weit sind, dass sie ganz ohne den Menschen Sachen äh, lernen und dann auch ganz andere äh, Lösungswege und Ansätze finden auf ein Problem. Da wird es richtig spannend, gerade auch im Hinblick auf das Thema Ethik. Dankeschön.